Und Freunde, Mein Name ist Bernd Brun, ich bin von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Diese Organisation wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung der Konzentrationslager 1947, also genau vor 75 Jahren, von ehemaligen politischen Häftlingen gegründet. Wir fühlen uns dem Schwur der Häftlinge von Buchenwald auch heute verpflichtet, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Vor diesem Hintergrund sind die Erklärungen unserer Bundesvereinigung zu verstehen. Die erste Erklärung wurde am 24. Februar, also am Tag des Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine. Die zweite Erklärung wurde nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag am Sonntag, den, den 2. März, veröffentlicht. Von der ersten möchte ich nur den ersten Teil vorlesen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist dass wir so viel schon gehört haben. Die Waffen nieder, Erklärung der VVN-BDA zum Überfall auf die Ukraine, der erste Abschnitt. Am heutigen Tag haben russische Truppen den offenen Krieg gegen die Ukraine begonnen. In den letzten Wochen hatte die russische Föderation unter Ausnutzung einer großen militärischen Übermacht und unter dem Deckmantel falscher historischer Herleitungen nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 die Souveränität der Ukraine in Frage gestellt und mit der völkerrechtswidrigen Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Donbass und die Übernahme ihrer weitgehenden territorialen Ansprüche verbunden mit dem Einmarsch russischer regulierter Truppen schwerwiegend gebrochen. Dies bedeutete den Abbruch langjähriger diplomatischer Bemühungen zur Lösung von Bürgerkrieg und Grenzkonflikt. Nun ist die russische Föderation vollständig zur Nacktgewaltpolitik übergegangen. Die VVNBA verurteilt diese Entscheidung der Duma und des russischen Präsidenten, die weiteres großes Leid über die ukrainische und russische Volk bringen wird, auf das Schärfste. Dieser Erklärung ist auch im Stand der VVN voll, vollständig zu bekommen, wenn Sie die gerne haben möchten. Die zweite Erklärung vom 2. März. Nein zu Militarisierung und Aufrüstung. Am vergangenen Sonntag hat die Bundesregierung das massivste Rüstungspaket der jüngeren deutschen Geschichte verkündet. 100 Milliarden Euro Sondervermögen sollen allein dieses Jahr in neue Waffensysteme wie Drohnen und Jagdbomber fließen geht es nach den Wünschen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, soll dieses Sondervermögen im Grundgesetz abgesichert werden. Damit würde die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes für eine friedliche Nachkriegsordnung final ad absurdum geführt werden. Schon 1998 war es eine rot-grüne Bundesregierung, die als erste Bundesregierung überhaupt Deutschland nach 1945 in einen völkerrechtswidrigen Antriebskrieg führte. Die gleichen haltlosen Argumente der damaligen Bundesregierungsvertreter Deutschlands werden heute durch die russische Administration zur Rechtfertigung des Angriffs auf die Ukraine genutzt. Vollkommen zu Recht verurteilen das internationale Auschwitz-Komitee und Vertreter der internationalen Lagerkomitees die Verwendung der Worte Entnazifizierung und Völkermord zur Rechtfertigung des Angriffs auf die Ukraine. Ebenso sind im Zusammenhang mit einem russischen Angriff nahe der Gedenkstätte Babinjar Analogien zu einem der größten deutschen Massaker zurückzuweisen. Antifaschistinnen sind dazu aufgerufen, alle kriegerischen Akte zu verurteilen und für einen stabilen Frieden einzutreten. Die Logik der Aufrüstung und Gewalt weist die VVN-BDA zurück. Die VVN-BDA steht für Frieden und Völkerverständigung, als Lehre aus dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Umso furchtbarer ist die aktuelle Entwicklung und Bedrohung der atomaren Selbstvernichtung der Menschheit auch durch den größten Nachfolgestaat der Sowjetunion. Wir fordern ein Ende der atomaren Aufrüstung und eine Rückkehr zu den gekündigten Abrüstungsprogrammen. Es schmerzt, dass keine Regierung in der aus der Vergangenheit gelernt zu haben scheint, und weiter der Aufrüstung das Wort geredet wird. Die vvn bda wirbt für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Wir fordern die russische Regierung dazu auf, ihre Truppen auf russisches Staatsgebiet zurückzuziehen. Wir fordern sämtliche Staaten dazu auf, endlich die todbringende Spirale von Rüstung und Gegenrüstung zu durchbrechen und Maßnahmen der Entspannung einzuleiten. Wir begrüßen die bedingungslose Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in der EU, und fordern, die rassistische Ausgrenzung anderer Flüchtlinge an den Grenzen sofort zu stoppen, sowie das Ende europäischer Abschottungspolitik. Abschließend möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass es sich nicht eine soziale Kälte ausbreiten wird, auch in unserem Land, analog zu den Temperaturen gerade, denn ich bin ziemlich durchgefroren, Sie wahrscheinlich auch alle. Herzlichen Dank.